Mit dem IONIQ 5 hat Hyundai vor wenigen Wochen ein neues, reines Elektroauto auf den Markt gebracht. Wie schlagen sich eigentlich Elektroautos auf der Rennstrecke und wie auf langen Urlaubsfahrten? Wenn euch unser Test gefällt, lasst uns gerne euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir treffen heute Gerold Auerbach, Gerold, was werden wir denn heute also erleben? Ja, wir werden uns zwei Themen anschauen, die ja zu eurer Zeit ganz gut passen. Einmal das Thema Langstreckentauglichkeit, also wie wäre es mit einem E-Auto auf längeren Urlaubsfahrten und mit dem zusammenhängendes Thema generell, wie steht es da mit viel Fahren und Elektromobilität. Dafür leihen sich die beiden einen vollgeladenen Ionic 5 bei Denzel in Salzburg aus und machen sich auf den Weg zum ömtc fahrsicherheitszentrum in Salfelden. Der Hyundai zeigt beim Start rund 430 Kilometer Reichweite an. Das will Gary über die Tauernautobahn herausfordern. Gary, interessante Frage. Jeder, der ein Elektroauto hat und also auch weitere Strecken zum Beispiel Urlaubsfahrt machen möchte, was kann man dem für einen praktischen Tipp mitgeben? Naja, man sollte beim Fahrzeug äh, auf mehrere Aspekte achten. Das ist natürlich einmal die, die Reichweite des Fahrzeugs, eine ganz entscheidende Sache. Im Langstreckenbetrieb dann aber mindestens genauso entscheidend die Ladeperformance. Aus der Praxis heraus natürlich ganz wichtig, welche Assistenzsysteme hat das Fahrzeug verbaut? Also vor allem, was können die in Stausituationen? Und dann natürlich die Konnektivität der Fahrzeuge. Das heißt, kann das Fahrzeug auf Online-Verkehrsinformationen zurückgreifen? Werden die Ladestationen online angezeigt, ob sie belegt sind oder frei sind? Das sind so Dinge, die dann in der Realität eine sehr, sehr große Rolle spielen. Hast du selber schon also jetzt einmal auf einer längeren Fahrt in Richtung Süden also Erfahrungen sammeln können? Ja, ich war erst letzte Woche in Kroatien mit unserem Auto, also in Nordalmatien auf der Insel Park, die ja momentan durch die Medien geht und die Erfahrung war so, dass die, die reine Fahrzeit durch den Ladevorgang, der notwendig war, um 15 Minuten verlängert worden ist. Also ich habe einmal laden müssen und schnell laden für 15 Minuten und das war es in Wirklichkeit. Und wie viele Kilometer waren das also? Äh, es sind bis dorthin, also bis zur Fähre, wenn man das rechnet, genau 510 Kilometer von Salzburg aus. Und das heißt, äh, man hat im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wo man die Strecke nimmt. Einmal, man laut den Eisentraten relativ früh oder es gibt einen Schnelllader kurz vor der kroatischen Grenze, der äh, perfekt positioniert ist für die Strecken. Und unten hat man ohnehin die Möglichkeit, die an jeder Steckdose anzustecken. Also, im also für dich war das überhaupt kein Problem? Überhaupt nicht. Also keine Zeit-Einschränkung, keine Komfort-Einschränkung. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach angenehmer zum Fahren, weil so ein E-Auto einfach sehr leise und damit sehr komfortabel unterwegs ist. Nach etwas mehr als 100 Kilometer kommen die beiden in Salfelden beim ÖMTC-Fahrsicherheitszentrum am Brandelhof an. Dort wartet schon Fahrtechniktrainer Matthäus Radner auf die beiden. Hey Gerald! Hallo hey, Cool das, kennen wir es Grüß dich! Der ÖMTC hat in Salfelden vor einigen Monaten einen neuen Fahrbereich speziell für Elektroautos errichtet. Ja, das Layout von dieser Strecke ist sicher dementsprechend dafür so E-Autos ausgelegt, damit dass man so eine Art Langstreckentests machen können. Wir haben auch Steigungen bergauf, es gibt Bergo, wo man ein bisschen auch rekuperieren können und das hat natürlich schon sehr viel Sinn, dass man mit solchen äh, E-Fahrzeugen dann auch die Reichweite dementsprechend ein bisschen äh, austesten und simulieren können. Das will Harry jetzt selbst erleben. Er lässt sich von Matthäus einige Runden auf der Strecke kutschieren. Ah, Schaut mal. Was hast du für den ersten Eindruck also nach, den, nach den ersten zwei Runden? Also, fahren tut es mal sehr sportlich. Also, schon alleine das Lenkverhalten, man lenkt ein und das Auto. Äh, macht nicht einmal sehr viel Wankverhalten aufgrund des niedrigen Schwerpunkts der Batterien, des ja. Akkus, was da ja. unten ist und vor allem auch der Zug. Also da gibt es Gas und dann kommt der schon vor, jetzt. Äh Kannst du mal ganz bewusst jetzt vom Gas runtergehen? Was ja. tut er? Jetzt rekuperiert er natürlich gleich einmal das heißt, die bremse ja nicht. Jetzt ja. macht er das alles über den äh, E-Motor, er ja. dann runter, sprich, du speicherst wieder Energie in die Batterie in dem Fall. Okay. Und da ist es dann auch so, dass man sagt, ich fahre jetzt in die Kurve rein, ich lenke eigentlich bin gar nicht auf der Bremse, ich tue gar nichts bremsen ja. und gebe einfach dann wieder in der Kurve beim rausbeschleunigen leicht Gas. Somit musst du mit einem E-Auto fast ein bisschen jetzt anders fahren, als wie mit einem normalen Verbrenner, weil der natürlich nicht so stark verzögert, wenn du nicht selber, sag ich jetzt mal, oberschwänzt. Okay, das heißt, man könnte also das jetzt eigentlich, wenn man ein bisschen vorausschauend fährt, braucht man die Bremsen gar nicht, Nein, genau, so wie jetzt, ich gehe nur vom Gas weg, und somit ist das ganz eine andere Vorweise jetzt äh, gegen so zu einem Verbrenner. Da muss man ein bisschen umdenken. Und so haben du sagst, man fährt ein bisschen vorausschauender, dass man sagt, okay, ich würde jetzt ein bisschen mehr kooperieren, so jetzt du ich nur plus, jetzt ich stark, ich habe gar nichts bremst, jetzt du ich wieder weniger, weniger rekuperieren und das Auto holt trotzdem sich langsam dahin und ich brauche in dem Moment keinen Strom, sprich ich tue eigentlich nur einspeisen wieder in die Batterie. Und auch da sieht man, wenn ich da nur Slalom vor, ja. Wird das E-Auto da, schön Spur, halt, Spur halt und das Wankverhalten halt da wirklich sehr im, im, im Minimum. Und du sagst, das hat also mit dem Schwerpunkt, mit dem Tiefen zu tun? Ja, auf alle Fälle. Je tiefer der Schwerpunkt, desto schöner bleibt natürlich das Auto dann auf der Fahrbahn. Ja. Da heißt es wohl Elektroauto 1, Kamerahalterung 0. Aber Gott sei Dank ist dabei nicht allzu viel passiert. Matthäus, was sagst du jetzt? Ja Harry, ohne Worte. Ohne Worte? Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Fahrzeug. Wie das auf der Straße liegt, wie das fährt, so richtig entspannend. Und ich kann nur eins sagen. Das bestätigt uns als ÖMTC Fahrtechnik GmbH, dass wir genau diese Strecke auch im Hintergrund für dieses Thema E-Mobilität gebaut haben. Okay. Also, das habe ich selbst jetzt wieder gemerkt. Da sind wir genau auf den richtigen Weg. Und auf das freuen wir uns, was dann alles kommt. muss. <lacht> Matthäus, in diesem Sinne, danke. Harry, <lacht> ich, ich gut home. Danke. Dankeschön. Ciao. Damit geht es für Harry und Gary zurück nach Salzburg. Bevor sie den Ionic 5 wieder zurückgeben müssen, wollen die beiden das E-Auto wieder aufladen. Dafür fahren sie zum neuesten Hypercharger der Stadt. Diesen hat das GreenTech-Unternehmen Salzburger G erst vor wenigen Tagen direkt neben dem Flughafentower installiert. Ja, Geri, wir sind also jetzt wieder zurück in Salzburg und haben also hier den neuen Hypercharger der Salzburger AG also getankt. Was ist also das Resümee äh, dieses Tages? Naja, unser Motto war ja, wie so ein E-Auto jetzt im Langstreckenbetrieb und für Vielfahrer. Und da spielt natürlich Schnellladen eine ganz, ganz eine große Rolle. Wie wir zuerst gerade gesehen haben, lädt dieses Fahrzeug mit über 200 kW. Das ist ein Thema, das an einem technischen Feature dieses Fahrzeugs hängt, das sehr interessant ist. Die arbeitet intern nicht mit 400 Volt, sondern mit 800 Volt. Das heißt, man kann deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten erzielen. Und wie wir es da jetzt gesehen haben, wir haben also 100 Kilometer in knapp mehr als 5 Minuten getankt. Und damit ist das Schnellladen im Wesentlichen fast so schnell, wie wenn wir der Zapfsäule mit einem klassischen Verbrenner werden. Und wenn man weiterfährt, dann plant man letztendlich also so, dass man sagt, angenommen 600 Kilometer, das Fahrzeug fährt 400 Kilometer, genau. Ein, ein Ladestopp, 10 Minuten, 15 Minuten wahrscheinlich werden da ausreichen und damit sind diese Entfernungen überhaupt kein Problem. Wir haben in Europa mittlerweile ein flächendeckend sehr gut ausgebautes Netz mit Schnellladern, also gerade entlang der Hauptverkehrsrouten und somit mit so einer Urlaubsfahrt, wie es jetzt werden, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Kroatien fahren würde, von 600 Kilometer mit einmal laden, in überschaubaren Ladezeiten möglich und damit sind diese Autos äh, sehr langstreckentauglich und auch für Vielfahrer sehr gut geeignet, weil man während des Tages irgendwann zwischendurch einmal so auf die schnelle Nacht kann. Okay, und man braucht umweg. Wesentlich länger Zeit, oder? In Wirklichkeit, wenn man es anschaut, 5 Minuten für 100 Kilometer bei der Ladegeschwindigkeit, ähm, das ist jetzt unwesentlich mehr wie an der Zapfsäule und wenn man dann so einen Tankstopp in Summe mal durchrechnet vom Abfahren bis zum Auffahren, dann ist das mit den Hyperchargern im Wesentlichen mit einem geringen Mehraufwand möglich. Und kein Grund mehr jetzt auf so ein Fahrzeug im Langstreckenbetrieb zu verzichten. Ein spannender Tag geht zu Ende. Wir haben viele neue Erkenntnisse gewonnen. Danke dafür. Das macht so richtig Spaß auf die nächste Ausgabe E-Mobilität am Punkt.